Hilfe Big Blue Button. Ich sehe die Audiosymbole nicht mehr und muss mich stumm schalten. Wenn Sie gerade Breakout-Räume erstellen, eine Präsentation hochladen oder ihren Bildschirm teilen, haben Sie keinen schnellen und direkten Zugriff mehr auf ihre Audioeinstellung. In manchen Situationen möchte man sich aber mal ganz schnell stummschalten. Dann sollten Sie die jeweiligen Tastenkombinationen nutzen. Unter den drei Punkten rechts oben in BigBlueButton werden Ihnen die verschiedenen Tastenkombinationen angezeigt. Die Tastenkombination Alt plus M sollten Sie sich für einen solchen Fall merken. Dann können Sie sich mit dem Drücken dieser Tasten stumm oder freischalten. Wissen Sie nicht mehr, ob Sie gerade stumm oder laut sind? können Sie mit der Tastenkombination Alt plus L das Audio einfach komplett beenden.